Guten Tag, wir wollten euch kurz unser nächstes Thema ankündigen, und zwar geht es um unausgesprochene Fantasien. Das heißt, Dinge, die ihr immer schon mal machen wolltet. Alleine, mit eurem Partner oder wie auch immer. Ich bin für meine Fantasien sogar extra ins Disneyland gefahren. Ich gehe dann mal so ein